Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Part. Da haben wir doch einige schöne neue äh, Galaxien gesehen. Und zwar einmal Testblase. Und auch den Glasstrand haben wir ja doch sehr, sehr weit gemacht, aber äh, wir sehen da ist ein Tempokomet. Wir hatten beim letzten Mal auch noch das erste Mal ein Risikokomet gemacht gegen irgendeinen Beyblade Boss. Und äh, ja, heute ist der Tempokomet dran. Und auch gelber Komet, aber es heißt Tempo-Komet im Spiel. Und was mit dem Tempo-Komet gemeint ist, ich ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich bin gerade, ich weiß echt nicht mehr, was tempo -Komet ist, weil Roter Komet war immer auf Zeit. Aber tempo -Komet? Ach doch, ich weiß, was das war. Äh, Tempomodus, Himmelkorridor. Ähm, Tempomodus war immer, dass sich alle Gegner, glaube ich, schnell bewegen und man selber nicht. Ja. Genau das ist es. Ja, äh, den Tempo-Kometen gibt es relativ selten, von daher. Also, den gibt es relativ selten, weil es wenige ja, Missionen gibt, die da Sinn machen. Und das ist einer von die aber tatsächlich Sinn macht. Ja, und hier aufpassen. Die Mission haben wir ja schon letzten Part gemacht. Nur da hatten wir ja. Ähm, doch schon passende. Ähm, hatten wir doch gar nicht so große Probleme. Umso besser, dass wir natürlich heute direkt die schwere Version machen. Ich war mir sicher, es gab diese Mission mit dem Risikokometen äh, und nicht mit dem Tempokometen. Aber okay, man kann sich natürlich auch irren und das war dumm, weil ich glaube, wir sind tot. Man kann sich da nicht mehr retten. Ja, toll. <lacht> ah, verdammt. Ja, noch einmal natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Natürlich würde ich es nochmal probieren. Man kann auch versuchen, darüber zu springen hier direkt. Aber ich will es eigentlich nicht riskieren. Weil es, es geht meistens schief. Es geht meistens halt echt schief. So, hier auf die Plattform. Und aufpassen vor den Blöcken, die sind echt gemein. Oh nein, das war dumm. Das war dumm. Oh mein Gott, das war eng. Das hätte, das hätte, das hätte echt schief gehen können gerade. Das war verdammt eng. So, warten wir mal ganz kurz hier. Ah, oh, verdammt, das hat wir getan. Ja. Und rüber. Okay, wir, wir haben es wir haben's mehr oder weniger geschafft. So, ja, okay, so ultra schwer ist es nicht. Es wäre noch interessant, wenn das ein bisschen auf Zeit wäre, aber... Ja, es ist okay. Und her mit dem Stern. Ja, ein schöner kleiner Stern auf jeden Fall. So. Drei Sterne haben wir. Das ist doch schon mal extrem ordentlich, würde ich mal behaupten. So und dann ähm, gibt es einen geheimen Stern. Okay, wenn ich mal interessiert. das haben wir jetzt zum ersten Mal einen Stern mit ähm, mit einem Fragezeichen. Das, das hatten wir noch gar nicht bisher finde ich sehr interessant das rest der hier gibt es einen geheimen stern okay da bin ich jetzt echt ratsam, ra, ratsam ratlos irgendwie muss hier was versteckt sein was wie hieß die mission äh. Konnte man noch mal ins Menü schalten? Ah, ja. Okay, die ich hat nicht funktioniert. Das Rest der Schulehöhle, ja. Also, wenn das Rest der Schulehöhle ist, ist, dann wird es äh, der Stern vermutlich halt sehr weit entfernt sein. Vielleicht hier warum ist eine Röhre? Die eine, an die erinnere ich mich eben nicht. Okay, sieht nicht so aus, ob ich das richtig ist. Warum habe ich hier so einen verschwommenen Effekt, obwohl. Eigentlich kein wasser hier ist. Ich, mein, ich kann mich ja ganz normal bewegen Das ist total weird einfach oh, Komm schon Wo mit dir Mario? Bam. Na ah, verdammt ah. Was hat das nicht funktioniert Ich glaube halt nicht dass ähm, Nee. Okay, jetzt klappt das. Hey, Gumba! Keine Ahnung, ob das Schloss, was ich hier mache. Uh, ganz viele Sternteile. Ja, gut. Egal, ist nicht das, was ich wollte, aber gegen Sternteile kann man jetzt nichts wirklich sagen. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ähm. Aber lass mich mal hier hoch. So. Ich würde gerne da hochkommen. War. Das ist eine Truhe. Ich brauche aber einen Cooper-Panzer. Ja, das könnte es vielleicht sein. In der Truhe versteckt. Mhm. An diese Mission kann ich mich echt nicht mehr erinnern, dass es sowas gab. Interessant, was man so vergisst tatsächlich. Obwohl ich das Spiel wirklich sehr gut kenne. Man merkt das ja auch. In all den Folgen bisher, denke ich. Zumindest merke ich selber, wie gut ich das Spiel noch kenne. Ja, da komme ich nicht hoch. Aber hier, nee. Hat nicht geklappt. Äh, komm schon. Ah, jetzt habe ich... Ja. <lacht> Auf Wiedersehen, Kuba-Panzer. Hätte das nicht so, so nervige Erinnerung. Äh. Okay, das ist glaube ich schon. Oh, das läuft ganz gut. Ich kann keiner. Okay, ich muss es irgendwie probieren. Ähm, ich glaube, ich war warte, ich habe glaube ich eine Idee, wie ich das mache. So. Äh, na komm. Und oh, nach oben. Okay, ich, ich dachte eigentlich man könnte... Ähm ich war eigentlich der Meinung man könne irgendwie aus dem Wasser raus, wenn man schüttelt, äh, so, so einen krassen Sprung nach oben aus dem Wasser machen. Hm. Aber schön, dass ich mal wieder was habe, wo ich wirklich nicht weiß, wo ich lang soll. Oh. Ja gut, das, das war jetzt nicht mein Ziel. So. Und zu bleiben, ja, das weiß ich. Da hinten sehen wir noch die eine Galaxie. Kann ich vielleicht hier was mitmachen? Hm. Nee. Was ist vielleicht mit dem, der da auf ähm, der Palm Hast du schwimmen gelernt? Ja. Du, du, du, du, du. Ich bin mir immer noch sicher, dass es richtig ist, dass ich dann versuche die Kiste zu öffnen. Es kann sein, dass ich komplett falsch liege, aber. Hm. Wer weiß es denn so genau? Ich, ich zumindest nicht. Hm. Ich kann ja auch eigentlich so lang gehen, oder? Insofern ich da hochkomme, ist halt die Frage. Ja. Doch hier komme ich hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Ja, okay. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja. Oh. Wir landen auch auf einem... Ganz an den kann ich mich aber erinnern an dem Planeten. Der war cool. Und ihr werdet sehen, warum. Hm? Mhm. Wie heißen die nochmal? Quack Quacks oder Quackertaxa? Irgendwas? Auf jeden Fall. Die sind mega nice, weil die einen so fucking hochschleudern. Und... Äh, ich brauche mal seine Hilfe. Weil ich weiß, dass ich was ich machen muss. Und zwar laufen wir bitte hinterher. Richtig so, genauso. Und zwar brauche ich hier, glaube ich, die hier, um... Ja, um die Eisblume freizuschalten. Und ich glaube, die haben wir jetzt sogar zum ersten Mal im Spiel. Und ja, mit Eismangel kann ich auf dem Wasser skaten und Eisplattformen herstellen. Und wenn ich natürlich Wasser automatisch per Kontakt zu Eis mache, kann ich natürlich auch diese wundervollen Wasserfälle hochspringen. Und das ist einfach mega cool, finde ich. Das ist einfach, einfach eine coole Idee. meiner Meinung. Nach. Okay, das hat ohne Probleme geklappt. Und da ist auch schon der Stern. Muss ich da mit dem... Uh, ich, ich muss echt den... Äh wacker taxa da hier drüber bringen nein er ist ersoffen also auf zu ertrinken das habe ich dir nicht erlaubt das habe ich dir nicht erlaubt das fällt dir eigentlich ein weil <lacht> ich gesagt nicht wofür diese eisplatten mitten im level sind ach man. Ja, ich kann eigentlich das noch mal kurz zurückgehen, weil das Eis hält halt nicht lang genug. Weil sonst ja, wobei doch ist jetzt vielleicht doch ist jetzt schon gereicht, aber egal, egal. Ähm, hallo. also die Eisplattformen. Die machen alles kaputt. Wie konnte der mich treffen? Hä? Was? Ist der Stern woanders? Oh, der ist auf. Oh, der ist da, okay. Uh, ja, mein Fehler. Und da ist das Eiswasser? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Na gut, dann nicht. Na gut. Die Plattform ist genau in der Mitte. Okay, ja. Na, ja, mein Fehler. Uh. Okay, Okay, interessant. Hm, hm, hm, hm. Ja gut. Ja, finde ich den habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber ist doch auch mal was. Von daher schöner, schöner Stern auf jeden Fall. Also die Sache ist halt immer die, wenn es äh, diese geheimen Sterne in Leveln gibt. dann muss man sich genau überlegen, wo kann ich alles hin. Aber es ist. Es, es, ich bin mir sicher, es war nie auf dem Weg. Schaff und klemme die Eiswand, heißt die Mission. Ähm, es war nie auf dem Weg von der Mission, in der man diesen Stern findet. Sondern irgendwo abseits. Macht auch irgendwie für mich Sinn, weil man den dann nicht so. auf Anhieb findet. Ja, ähm. Glashen Galaxie haben wir fertig. Können wir einfach diese kleine Galaxie machen? Was ist es? oh, oh nein. Oh nein. Ich hab. Oh nein, ich habe richtig schlechte Erinnerungen an die Galaxie. Ich weiß aber, ich glaube, ich hatte schlechte Erinnerungen, weil es hier, glaube ich, sogar mehr als einen Stern gab. Und die späteren Sterne echt kacke waren. Aber die Galaxie ist halt nicht so groß, als dass es mehrere Sterne gäbe. Ich weiß gerade nicht, warum ich schlechte Erinnerungen hieran habe. Oh, die Müllroboter. Das hier war früher mal eine Wasserfestung, genannt Schwimmland. Aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben ihr Wache. Oh. Und hier sind sogar Pinguine. Hast du das gewusst? Wenn du das Senkblei im Wasser zerstörst, steigt der mittlere Turm in die Höhe. Das Senkblei. Was ist denn das Senkblei? Ich denke mal einfach, das. Ich denke mal einfach mal diese Glaskugel, was in der Glaskugel drin ist. Ähm... Ja, weil hier ist äh, eine Kanone. Na komm. darf mich gerne anschließen. Und da ist sogar noch äh, eine... Wo ist es? Kommt da auch was? Ah ja, die, die kommt. Ich habe mich schon gehört, wo die... Okay muss ich nicht verstehen ähm, ich brauche luft dringend sonst, sonst sonst bin ich tot und zwar sehr schnell äh, so kommt ja das war das senkblei auf jeden fall interessanter name dafür senkblei ja, klar, Blei ist schwer. Und es ist es senkt die Plattform, an der es befestigt ist, nach unten. Ja, aber interessanter Name. Ich frage mich, wie, wie die Besitzer aufgekommen gekommen sind. Wie heißt das denn im Englischen dann? Hm, keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Ja. So, hoch mit dir. Mm, mm, ja, ich glaube, ich weiß warum ich das nicht mochte, weil hier extrem viel von diesen Wasserdingern ist. Von diesen Blasen, dass die Wasser schießen und dann kicken die einen vom Turm runter. Ich glaube, das war es. Mm. Mm, ja, ich, ich weiß warum ich die Galaxie nicht mag. Man wird auch von man muss, ehrlich, auch dass man nicht getroffen wird. Und wenn man getroffen wird, dann ja. Dann hat man meistens äh, Pech. Boah, ich komme gerade nicht hoch. Die schon. Na, der Wasseroberfläche ist irgendwie immer seltsam. Ich weiß nicht, wieso. Verstehe ich nicht ganz. Aber ja, ist halt so. Aber ja, auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Oder zumindest nicht in einem sehr blöden Winkel. So dass man immer runterfällt. Also Wenn, dann bitte versuchen, das zu vermeiden. Oh, wir müssen die blauen Splitter wohl sammeln wieder hier. Ah ja. Hm. Ja, ich erinnere mich sehr gut an die Mission. Und hier warten wir natürlich. Ey, was hast du denn zu sagen? Der Wasserdruck spielt verrückt. Kannst du ihn nicht mit diesem Ventil abstellen? Wo ist denn hier ein Ventil? Also, meinst du, meinst du das ja? Äh, ich, ja doch, das Wasser ist abgestellt, ne? Was ich wohl nur machen muss. Na ja, komm. Ah ne, ich muss auch drauf springen. Okay. Du, du, du. Eine Schraube, die ich reindrehen soll. Und alles dreht sich hier schön. Und das sind weitere blaue Splitter. Hm. Diese Aufgabe habe ich als relativ interessant in Erinnerung, weil man kann die halt verdammt schnell machen. Man kann aber auch so leicht runterfallen. Und man kann auch, man kann, kann man zerquetscht werden? Ich überlege gerade, geht das überhaupt? Gibt es da eine Stelle, wo man zerquetscht werden kann? Bei den meisten Stellen kann man halt nur runtergedrückt werden, runtergeschoben werden. So, viertes Teil. Um. Wo ist denn das letzte? Hm. Hallo, wo ist es denn? Äh. Bin ich blind? Ich, ich finde es gerade nicht. Hm runter gefallen na toll ja man kann hier so schön hoch springen das ist halt echt mega cool ich finde es aber gerade echt nicht also ja da könnte man Fleisch unter sehr sehr unwahrscheinlichen umständen zerquetscht werden ach das letzte ist oben ja gut na ja, gut ich dachte das sei hier alles unten ja, ist dann doch nicht so schwer. Wir ziehen uns an einen anderen Planeten. Super. Wir haben Fuck. An dieses Ding kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Ja und die andere Seite, die kann man aber glaube ich drehen. Ja, rausdrehen. Und der Planet öffnet sich. Und eine schöne Wasserkugel mit einem Stern. Mhm. So. Super. Ein Stern. Dü -dü. Oh. Die Zeit ist ja schon komplett vorbei. Wir haben gerade mal drei Sterne geholt. Ja. Ähm, passiert wohl. Ich weiß auch nicht, ob wir noch so viel Zeit hätten, einen Stern zu schaffen. Das ist halt. Wir werden jetzt vermutlich zu einem großen Stern, zum, zu einer großen Galaxie kommen, so rum. Ähm, war es das? Oh ja, ich, ich, ich wusste, dass es mehrere Sterne da gibt. Ich hatte es in Erinnerung. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, den nächsten Stern, machen wir einfach im nächsten Part. Ähm, heute mal nur drei Sterne, ja. Aber, ähm, ja, hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht hier. Super mal Galaxy zu spielen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat, hat euch auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich würde mich über einen netten Kommentar freuen. Über ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao, euer Rocky. Bis zum nächsten Video.